Leute, hier ist wieder euer Stronikata und Schadea Aha. und Jokon, die mhm. normale Begrüßung. Ich habe immer noch ein Schwein auf dem Kopf. Ja. Mit der Panik, mit seinem Schwein auf dem Kopf. Ja. Ich sollte dem Schwein eigentlich nicht sagen. Wie es aussieht, ist fast genommen mit dem Bein drüber. Mhm. Also es gibt ja zig oder hunderte von Hüten. Wir müssen bloß auf Monsterjagd gehen und die finden. Ja, ist Es ist ja Tag. Hast also du inzwischen ähm, Glas, oder produzierst du es gerade, oder? Glas habe ich eben schon hingeworfen. Achso. kannst du kannst es haben, bitteschön. Ähm, wenn du Glas benutzen willst, ich habe da noch den Meißel, den kann ich dir mal geben. Ne, das Meißel hätte ich jetzt euch überlassen. Okay. Oh, hier äh, ist noch ein Meißel. Du kannst ja... was willst du mit dem Glas? Ja, äh, Oberlicht machen. bauen. Ja, eben, aber die Frage. Ja, machen wir einfach erstmal zwischen den Pilzen, oder? Dass wir nicht den Pilz selber zerstören. Warum? Den Koppelstreifen da. Ja, ja, Wenn wir den Pilz auch zerstören, Streifen haben wir nichts mehr vom Pilz übrig. Egal. Wir müssen ja nicht komplett vernichten, aber so ein schönes, großes Oberlicht, so dreimal x Wir können ja einfach die, das obere vom Pilz wegmachen, weil das finde ich so nicht so schön, und den Pilzstamm lassen. Ja, okay. Dann haben wir <lacht> da zwei Pilzstämme und alles andere ist weg. Ich will hm. ja nicht den gesamten Pilz wegmachen, aber ich will auf jeden Fall oben ein Licht reinmachen, also ja, okay. Ding, dass wir gleich sehen, ob Tag oder Nacht ist. Ja, ja, und wenn du ja den okay, Meißel dann kann man das ja erstmal dazwischen machen, dann können wir ja weiterkommen. Mhm. Schaut dir, wenn du den Meißel in die Hand nimmst, äh, kannst... Kann ich experimentieren. So. Ja, die Spinne hat was gegen dich, glaube ich. Anscheinend, warte mal, das können Oh, eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Ähm, <lacht> mit dem Schwein so. auf <lacht> Kopf. <So. lacht> was, bin aus? ich jetzt eine Spinne mit einem Schwein dem Kopf? Ja, genau, Spinne mit dem Schwein. Ja, genau. Oh, ich mach mal die... Das ja. schaut ja bescheuert aus. Oh. <lacht> das ist okay, also, das heißt, ich kann jetzt sogar als Spinne rumrennen, weil euch klar ist, dass es trotzdem ich bin. Also, das Coole als Spinne ist, man kann wirklich Wände hochgehen. Ja, ich finde ja frecher, dass du die Spinne getötet hast. Das war meine, die hat mich gefressen. Ah, Entschuldigung. Hättest du die Wand hochgehen wollen? Wir haben was anderes gewesen. Nee, Irgendwo draußen schleichen Creeper rum. Bleib bloß mal zur Information. Wo? Äh, Richtung Osten, Südosten. Südosten. Hä? Ich sehe keinen. Hinter ah, dem da hinten, hinter dem Pilz. Ja, genau, hinter dem rot ge gepunkteten Pilz dort. Hm, wir könnten natürlich auch irgendwann mal anfangen mit. Ähm. Einen Zaun? Bogen bauen. Ja, Zaun ist natürlich eine gute Idee. Da kommt. Ei, oh, der hat einen, hat einen Hut auf. Willst du? Schau dir Nee, ich will nicht mit Creepern zu tun haben. <lacht> äh, dann bleib lieber weg. Der sucht dich nämlich gerade. Hm. Also eigentlich sucht er mich im Moment. Wo Komm her, der? Creeper. Hm, okay, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit wir kein Loch in der Hauswand kriegen. Äh, kein Loch in der Hauswand, habe ich gesagt. Jo. Und hoff, dass ich das so den gelacht. mit dem schlechten... Oh, Mist. Nein. <lacht> das Blöde ist, äh, wenn er explodiert, dann... Ist der Hut weg. Ist der Hut weg. Oh. Mir ja. jetzt schön gewesen. <lacht> Deine Hoffnung war, war also nicht, hat sich nicht erfüllt mit dem schlechten Neh, Schwert. Nee, mit so einem Steinschwert. Ich glaube, ich mache mir mal so einen Cleaver. Aber hat auch noch Zeit. Ja, jedenfalls, ja, wenn du den Meißel in die Hand nimmst und rechts klickst, dann kriegst du ein Interface, mit dem du, in das du dann das Glas legen kannst und dann hast du die Auswahl zwischen den anderen Grasarten. Bevor ich es einbaue. Wenn es mal eingebaut ist, können genau. wir es nicht mehr meißeln, oder was? Äh, doch, aber dann muss halt jedes einzelne.. Ich ähm, hab Diamanten! Ich hab Diamanten! Wie hängt mein Minecraft? Ah, uh, ich habe aber nichts hm. zum Abbauen. Was. Ja, mein so Minecraft schmiert gerade ab, glaube ich. Na, jetzt bewegt sich's wieder. wieder. Oh, okay. okay. Keine Ahnung, was es gerade gehabt hat, das Ups. Okay, das ist ja, allerdings viel wichtiger, denn wenn man sich mit Eisen hoch... turmt. <lacht> <lacht> Hey. hey! Irgendwer schießt. Ja, das merkt er gerade. Okay, in die kleine Kiste tue ich mal Quantenstaub. Ach ja, ich wollte ja eigentlich. Mein Gott. Das ist schrecklich. Immer wieder das, ich wollte ja eigentlich. Ich wollte ja eigentlich einen Raum machen für unseren Brennofen. Ja. Jetzt aber. Ich glaube, den mache ich dann gleich mal da in dem lustigen U-Bahn-Schacht. So. Oh, da ist schon offen. Ja, ich, ja, ich baue den gerade so ein bisschen weiter. Aber ich muss... Da war oh, nämlich auch Minecraft Diamanten. hängt schon wieder. Also irgendwas. Okay, da schießt jemand. Schießt der auf mich? Hm. Nee, auf mich. Hä? Oh, okay. so, sind wir so nah aneinander. Ich weiß nicht, wo bist du noch? Ja, ich hab's also ich auch gerade Keller. wo ist denn der dumme Schütze ja, das seltsam ist dass er auf dich schießt wenn er dich nicht treffen kann oder trifft er dich er hat mich schon mal getroffen vorhin aber jetzt trifft er mich aktuell nicht oh Gott wieder mehr Quantenstaub hm. ich hab nur oh, also Mann. so keine Ahnung rein Quantenphysikalisch ist. rein Quantenphysikalisch sind wir gut ausgestattet <lacht> <lacht> <lacht> ja ja ah, da jetzt ist er ich erst Diamanten. die ersten Diamanten Quanten ah mein du hast Diamanen. Diamanten Okay. Ah, da hinten. Cool. Ich hab mich da schön weiter gebaut. Mhm. Ah, sind da hinter der Kirche in die Cinema? Die Ärzte sehen ziemlich ähnlich aus. Ich werde gerade erst Man nicht nicht an du bist Du verbrennst, Schadia, ja, du musst in den Schatten. Yeah. Wenn du das Skelett da? gekillt hast, bist du jetzt das Skelett. Ach so, genau, das war das Problem. Aha, du warst burned to a crisp while fighting skeleton. Sadia wurde während des Kampfes mit Skeletten geröstet. Mhm, <lacht> okay, burn to a crispass im Englisch. Streunekater, Äh, wie macht man hier nochmal? Ja. Äh, Cursor nach unten. Cursor nach unten. Oh, bist du jetzt wieder im alten Spawn? Ja. Oh Mist. Wie Stimmt ich ja, hätte... wir sollten mal. Fahren, ja. Schau mal, schau dir, das meine ich. Da kann ich nicht vorbeilaufen. Ich hab jetzt auch kein Pickaxe mehr. Du hm. <lacht> Nur noch den Hammer. Ah, ich habe ja eine Pickaxe. Warum? Also, wie okay, ist eigentlich die morph belegung äh, Ich werf den mal da her. Um, Morph-Key ist. Ich weiß zwei, nicht, ob du auch auf zwei, Enter. Vier, die Aktivierung von morph sechs, dann gemacht hast. Oder auf Return. 8. Das neun, klingt gut. 10. 11. Irgendwas habe ich im ersten Teil gesagt, für was wir Diamanten brauchen. 15. 16. 17. Boah. 8. 18, Du machst Sachen? Oh okay. uh, ja! <lacht> also, das heißt, du hast erstmal 9 für die Dubstep-Gun. Dubstep-Kanone! <lacht> die kannst du jetzt echt bauen. Shadia Burn to Death. Ja, ich krieg das Morph-Ding nicht. Verbrannte. Ja? Ach so. Hatten wir nicht was äh, umgestellt? Aber da war der Shadia nicht dabei? Oder hast du es auch mit ihm gemacht? Äh, ne, wir haben das telefonisch mal vorbereitet. Okay. So, ähm, ich die Alternative ist, du gelegt. tötest schnell irgendein Huhn oder so. Nein, ich hab's jetzt auf die Türen gelegt. Wie? In der Hoffnung, dass Komm. das noch nicht anders belegt ist. Hm? In der Hoffnung, dass es das noch nicht anders belegt ist. Mhm. Ja, aber... Kann man das umbelegen in der Config? Das Problem war doch, dass es das nicht gegangen ist. Oder bist du in die Config in Editor gegangen? Ja, ich bin in ein Ding reingegangen. Die Nee, ich bin nur in der Option gewesen. Da kann man nichts machen. Okay, das funktioniert jetzt. Okay. Nee, keine Ahnung. Hm? Gold? Brauchen wir Gold? Oder kann ich das Ja, tun? wir brauchen alles. <lacht> <So>. <lacht> ähm, Aber Was hatten wir das dann gelegt? Ich habe in der Config geändert. Also, ich hätte gedacht, entweder Enter oder Return. Also Enter ist es nicht. Enter war bestätigen bei uns. Oder bei mir zumindest. Ah, bei dir? Ne, du hast, glaube ich, gesagt, du lässt das auf Return, weil du die Return nicht für den Chat benutzt. Achso, ja. Und ich habe ja gesagt, ich nehme immer Return für Chat. Schau dir, ich glaube, das hast du auch gesagt, oder? Dass du Return gewöhnt bist als Chat-Taste. Ne, ja, ich glaube. So, jetzt bin ich out of fucking. Aber ich habe ja das Problem, dass ich einen Laptop habe, der ist ja eh alles wegen anders. Rum. Ach ja, hm. Geschmissen. Haben wir irgendeine andere taste nochmal? So. Also, wenn es auf die Schnelle irgende, irgendein Viech findest, Huhn oder irgendwas. Ich komm vom Spawn gar nicht weg, so schnell. Ja, ich meine abspawn, wenn du. Ähm, ist Ja. Das mit dem Block, das lag nicht am Block. Ich kann allgemein nicht durchlaufen, als wäre da eine unsichtbare Wand. Hm, mal kurz. Also, ein Zuschauer, loken? wenn ihr wisst, was das ist. Also, ich konnte durch, wo du gesagt hast, dass du nicht durch kannst. Es Echt? kann sein, dass du ja. dass da bloß irgendwas am Gern hängt. Ja, das kann sein. Das ist gut. So, äh, kann ich das Gold. Ja, zack. Nee, so nicht so. Hm. Soll ich einfach mal cheaten und nachmachen? Damit du nicht immer verbrennst. Ja, komm. Nee, ich schau mal kurz nach, was mir das gelegt haben aber auch jetzt regnet es, das könnte dir helfen ja dann, dann im Regen dürfen es nicht brennen oh, ist sogar Gewitter so also, ein Sand und ein äh, Kies Sand Lehm so Hier zwei Kraut. Ist bloß gemacht um Platz im Inventar zu sparen oder brennst du nicht mehr, oder? Nein, nee, ich brenne aktuell nicht. <lacht> ähm, ja, wo haben wir Stein? Äh, Stein was? ist hier obere Küste. Okay. ich gleich mal ein bisschen einsortiert. Mhm. Ich versau also. die Sortierung gleich wieder. Aber ich benutze einfach wieder den Button. So, Erze? Haben wir Zwei redstone ah, so. Knopf. Notenblock, glock glockenspieler Noten noch mal zum Letzter. <lacht> ich merke schon, das Projekt ist wieder voll am Laufen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, ich brauche zuerst. Wo oh, ich hätte schon zwei diamanten Oh, Glas brauche ich auch noch? Haben wir noch Glas übrig? oder? Äh, mein ist Gott, das geht doch. Ah, dann mache ich mal Neues. Ich bin in der unteren Bergbank, damit man ja, nicht auf die Füße oberen. treten. Okay, Das ist ein Train. Metric Controller ist glaube ich oh, das ist auf. so. ich habe mal gleich okay. hm, verpasst. Natürlich geht es mit dem Holz nicht. Dann <lacht> ah, eben wieder alles umschüsseln. <lacht> das Wort klingt so komisch. Ja, halt. hey chisel nicht. <lacht> ja, nicht so. Hey Alter, du chiselst. <lacht> ja. Jetzt habe ich zwei Holzblöcke, Blöcke. Ähm, dann brauche ich noch Diamant. Und mein Holz reicht nicht mehr. Dann geht wir schnell zur Holzkiste. Boom, hol mir ein bisschen Holz raus. Ich merke ja schon, boom, du bist schon voll in der, in der Stimmung. Ja, genau. <lacht> oh, <ja. lacht> so, das ist damit ein Fenster. Oder ich brauche eigentlich nur so einen Tank. Alles gut. Okay, ja. Oh, ja. Oh, jetzt ja schon. Hüpf ja. ich hüpfe schon mal wieder runter und baue ein bisschen weiter. There we go! Ich hab die Dubstep-Kanone. <lacht> Bitte nicht auf mich schießen. Vorsicht! Buh! Nee. <lacht> ah, Mist, jetzt ist es aber... Na, ja. Jetzt kann ich eigentlich nicht rausgehen. Und wenn dir ein Skelett entgegenkommt, könnte es sich um einen Mitspieler handeln. Nein, der Mitspieler <lacht> ist ein Schwein. Ach so, hast du Schwein getötet? Ich habe ein Schwein getötet. Ähm, war das jetzt ein oh, Blitzeinschlag? Oder Geblitz? war das eine Creeper-Explosion? Das es war ziemlich hat geblitzt. Okay. Ich bin nicht draußen. Das heißt, es könnte sein, dass neben dem Haus jetzt äh, aufgeladener Creeper rumrennt. Oh, soll ich eigentlich mal geben ein Diamantschwert machen oder ist das sinnlos? Mm, Könnte es machen. Aber wir könnten aber auch andere Werkzeuge machen. Ja, wir könnten dann also ich würde die Waffen würd so. äh, würde ich jetzt nicht aus also äh, Stein machen. Achso, nee, ähm. Diamant. Ich leg die Diamanten einfach mal rein. Ja, also Diamantpick wäre glaube ich das Vernünftigste, dass wir ähm, Obsidian abbauen können. Ich stelle euch das jetzt einfach mal frei, was ihr damit... Oh, macht. warte mal. Ähm, Werkzeugkiste hast du schon? Ähm, nee. Wo ist denn die Kuh? Ah, da. So. Aber dann will ich hier... Okay, der Countdown Und. sagt, die Folge ist vorbei. Nein, nicht schon wieder, nein! <lacht> Schauen wir mal, ob wir noch eine dranhängen, aber ich sag mal, für die Folge machen wir Schluss und in der nächsten Folge seht ihr, oh, das Schwein ist gerade von der Spinne gegessen worden. <lacht> äh. oh. Sollen wir dir irgendwie helfen? Ja, da müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall eine Rettungsaktion starten. Ja, das Schwein das retten. Ich habe hier, ja. glaube ich, ja. drei äh, explosionen <lacht> abgekriegt. Ja gut, wir haben dann einen dabei, der ein Dubstep-Kanone da hat, der wird dir helfen können. Yep. Okay, dann sage ich mal Tschüss an die Zuschauer und bis zum nächsten Teil. Bis auch, Tschüss.